Erkennst du mich noch? sag, erinnerst du dich. Ja. Ich hab dir Briefe geschickt, von dir kam nie was zurück Sag mir, spürst du mich noch? Sag mir, fühlst du es oft, das Gefühl in deinem Kopf? Wenn du allein in deinem Bett liegst, wenn du nicht weißt, ob die Zeit noch so perfekt ist und laufen Richtung Horizont raus und malen uns selbst In einem Mosaik aus Polaroids halten wir die Zeiten fest, auch wenn es uns enttäuscht In meiner Welt ist noch Platz für dich, doch wenn du's jetzt nicht willst, verdammt, ich warte auf dich Irgendwo zwischen Staub und Licht Irgendwo zwischen Staub und Licht So Staub Irgendwo zwischen Staub und Lust Irgendwo zwischen Staub und Lust